Du machst auch sehr gerne Crunches und Sit-Ups? Okay, dann muss ich der Arsch sein, der dir heute die Wahrheit sagt, sie werden dich nicht ans Ziel führen. Je länger ich mich mit dem menschlichen Körper beschäftige, umso mehr wird mir klar, wie wenig Crunches Sinn machen. Also auf einer Skala von 0, vollkommen sinnlos, bis 10, extrem wertvolle Übungen, liegen Crunches vielleicht bei so einer 1. Und das Schlimmste bei Crunches ist, sie sorgen nicht dafür, dass du schlanker wirkst, sondern du wirkst eher dicker. Wie du es besser machen kannst, was es für Alternativen gibt, das sehen wir uns jetzt im Video an. Viel Spaß! Die Frage ist, warum lieben wir denn Crunches eigentlich so sehr? Warum machen wir die so gerne? Ich meine, bei mir war es genauso. Ich habe die früher total gern gemacht mit meinem Papa zusammen. So haben wir begonnen. Wir haben uns immer eine bestimmte Zahl vorgenommen. Wir machen 100 Stück oder wir machen 200 Stück sogar mal, haben wir gemacht, völlig verrückt. Und die haben wir gemacht, natürlich nicht am Stück, aber hintereinander. Und wir haben es gepackt und das ist halt das Coole, bei Crunches, du kannst immer noch mal so ein, zwei raus pushen irgendwie und irgendwann brennt dann auch ganz gut, so nach dem 200. gefühlt. Aber die Frage ist, geht es dir darum, dass dein Muskel einfach nur brennt oder geht es dir darum, wirklich leistungsfähig zu sein und wirklich was für deinen Körper zu tun? Willst du deinen Körper wirklich so trainieren, wie es die Natur vorgesehen hat und dass du auch leistungsfähiger wirst, dann bist du mit Crunches vielleicht nicht an der richtigen Stelle. Wenn wir tatsächlich den Körper leistungsfähiger machen wollen, dann sollten wir einen Blick werfen auf die Funktionsweise von unseren Bauchmuskeln. Wir haben ja zum Glück mehrere. Und das schauen wir uns mal an. Was ist denn die Hauptfunktion unserer Bauchmuskulatur oder insgesamt unseres Cores? was nicht nur der Bauch ist, sondern gehört ein bisschen mehr dazu? Die Hauptfunktion ist die Stabilisation. Dass du stabil und geschützt in der Körpermitte bist. Dass dein Nervensystem Sicherheit verspürt und auch übrigens der Rücken. Das heißt, dass schützt dich auch zum Beispiel vor Rückenbeschwerden. Eine weitere wichtige Funktion des Bauches ist, dass wir eine gute und effiziente Körperhaltung einnehmen, wo wir möglichst wenig Kraft für brauchen, überhaupt in der Position zu bleiben. Sondern wir fühlen uns einfach dort wohl und wir können dann dementsprechend auch gut performen, gute Leistung, sportliche Leistung abrufen. Jetzt gucke ich mir das mal an, wie sieht es denn bei Crunches aus? Naja, so lala. Das heißt, diese zwei Funktionen werden so, wenn überhaupt, ganz bisschen gefördert. Im schlimmsten Fall können, ja, Crunches können sogar schädigen, wenn du zum Beispiel bei einer Beugung Schmerzen empfindest, bei Beugung unter Last. Dann kann Crunches sogar kontraproduktiv sein. Und dann musst du sie tatsächlich weglassen, damit diese Schmerzen nicht chronisch werden. Wie sieht es denn aus bei Crunches? Es ist ja diese Bewegung nach oben. Jetzt überlegen wir uns mal, wir gucken uns das mal an. Crunches brauchst du einmal am Tag meistens. Und zwar, wenn du morgens aus dem Bett aufsteigst, dann brauchst du sie. Das heißt, willst du Meister darin werden, im Bett aufzusteigen, dann kannst du Crunches gerne weitermachen. Ansonsten gibt es sinnvollere Übungen. Ja, Wir hatten dann davon gesprochen, dass es viele Funktionen des Bauches gibt. Einmal hatten wir gesagt, wichtig die Stabilisation, zum anderen gibt es noch viele andere Funktionen. Und da gibt es viele spannende Übungen, die du machen kannst. Die solltest du gerne ausprobieren. Das heißt, wenn du davon was mitbekommen willst, dann abonniere auf jeden Fall mal den Kanal hier unten. Schau da mal ein bisschen rein. Wir werden in den nächsten Wochen uns noch viele verschiedene Übungen dazu angucken. Und ganz wichtig, wenn du Crunches nur Crunches machst, dein Bauch wird nicht davon dünner werden, er wird eher dicker wirken. Also wenn das nicht das Totschlagargument Nummer 1 ist, dann weiß ich auch nicht. Deswegen ähm, such dir auch mal Alternativen, ich tue es auch, ich werde dir Alternativen zeigen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.